Hallo meine Pokéfreunde, Poké-Nenten, zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier noch in Mamoria City, denn ich bin nochmal zurückgegangen. Denn ich habe ehrlich noch das, ähm, ich glaube, Museum vergessen. Ist das, das Museum? Äh, Wissenschaftsmuseum, genau. Ich habe es einfach nochmal vergessen. Ich, das hole ich jetzt äh, hier nochmal nach, also nicht wundern. Ansonsten, wenn es euch nicht juckt, dann könnt ihr einfach vorskippen. Wir da vorne skippen, denn wir gehen heute noch... Also wir gehen gleich nochmal in den Berg rein, in den Mountain. Hallo. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Dollar. Möchtest du hier nein? Oh Mann, ja okay. <lacht> okay, das sind 50 Dollar. Wow, das ist wirklich Zeit. Ich meine, vielen Dank. Ja, ja, ich weiß, dass ihr keine Kunden habt. Kunden vor allem den Mike, ja. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Was habt ihr denn so schönes? Wow, was ist das denn? Eurodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Für damalige Verhältnisse sah es aber schon gut aus, muss ich zugeben. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich Kabutops. Ja. Ähm, ja, die schwarze Seele in den Augen. Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ja, die gleiche Beschreibung einfach nehmen, ja? Deshalb habt ihr also keine. Leute bei euch, oh ich nehme alles zurück, ich habt doch welche. aber nur weil ihr die, weil ihr eine kleine Stadt seid und sonst eh nichts, egal, ja komm, ähm, diskutieren wir da eh nicht drüber, die sind einfach nur, nee die haben einfach, egal, komm, ich möchte jetzt nicht diskutieren, momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung, aha, also vielleicht hat es geklaut und alles, Mondstein? was ist daran so einzigartig, das werden wir noch herausfinden, Och, nicht der schon wieder. Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Dein Ernst? Oh, das, läuft doch, das lief doch eh in schwarz-weiß. Wieso holt sie denn dann den Farbfernseher? Kann man nur so bescheuert sein. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Ja, das ist ein Mondstein. Ein Mondstein ist ein Stein aus einem Welle. was macht ihr? Ja, ein Pokémon. Ah, ja, ein Pokémon, nämlich ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir alles fangen. Ach, das ist dein Papa. Okay, ich dachte, ihr seid okay. Was das Was. Äh, Space Shuttle Columbia. Ich lache mich hier gerade kaputt, äh, wegen dem Museum, weil die sind einfach nur schlecht. Ich glaube, man kann jetzt auch ähm, hier rumgehen. Hier in dieses Haus. Das ist. Oh ne, da brauchen wir. Wir müssen erstmal einen Weg finden, den Baum zerpufft zu machen. Gut, dann kommen wir mal an einer anderen Stelle wieder hier hin zurück. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir dann auch schon wieder. Hier am Berg. Sagt man es so? Ja, ich denke schon. Mondberg, Tunneleingang. Ach ja, und äh, wir haben ja hier drinne unseren kleinen äh, Verkäufer, ja, unseren kleinen Abzocker. Der möchte uns nämlich, wie gesagt, ein Karpador für läppisch in Anführungsstrichen. 500 Poké-Dollar, ja. Also das ist noch größer Art Abzocker als die Museum. Ich meine, Museum, oder das stinkt langweilig, dass die da Leute so drin hatten, das war, ne. Ein bisschen Glück und so, aber ja, Alter, das ist einfach nur Wucher Und das ist einfach nur Verschwendung. Deshalb machen wir... Oh, was machen wir Ach komm, wir machen jetzt einfach. <lacht> ich hab's gemacht. Komm, das wird jetzt unser Running Gag, Leute. Wir machen jetzt einfach in jedem Sp spiel Einen Spitznamen geben. Äh, ja, komm, wir nennen's. Äh, äh, ja, für unser flinges Kirby. Wie nennen's? Fuck. Äh, okay. Ich habe einen guten Namen für ihn. Er wird sogar klein geschrieben. Oh Gott, ich bin schon gemein. Okay, ich bin schön gemein, Loser. Tut mir leid, Capone. Du bist halt einfach ein Loser. Haben wir es jetzt ehrlich im Team? Das gehört nicht zu unserem Team. Also wird es nicht aufgelistet hinten. Okay, nur dass du es weißt. Nur dass du es weißt. Aber du, einfach nur ein ganz normale Karpfen. Er kann nur Platscher und Platscher macht nichts. Es macht nix. Komm, Nee, komm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Berg hinein. Und ab jetzt werde ich auch Pokémon fangen. Ich habe mich schon dazu. Ich habe jetzt dazu geschlossen, dass ich mit Pokémon fange. Aber die halt nicht Aufliste, Aber. Pokémon, die ich gefangen habe in dieser Folge, werde ich. Äh. Irgendwo kennlich sein. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall werde ich die nicht im Team rechts anzeigen, da ich die ja nicht im Team behalte. Wir sind hier in dem Tunnel, der eigentlich ganz dunkel ist, aber ich finde es besser, wenn er nicht dunkel ist, weil es ist abfuckend. Ja. Und jetzt voll mit Zubatz. Ich sag euch, 99% der Kämpfe in diesem Tunnel werden Zubatz sein. Ich sag's euch. Es ist einfach so. Komm, spuck dich an. BAM! Komm, das fangen wir. Komm, wir brauchen wir brauchen Pokémon. Ich mache eh noch ein bisschen Backtracking später im Spiel. Also, ja. Übrigens, ich schätze so, dass du. Das oh fuck, ich habe nur zwei poké Ich habe vergessen einzukaufen. Nein! Oh Gott, ich habe vergessen einzukaufen. Okay, das machen wir noch. Wir werden die Pokédex noch noch Denke ich mal. Aber dann eventuell in einem Livestream. Denke ich mal. Außer ihr habt keinen Bock, dann machen wir es nicht. Ich fange einfach nur so weich. Einfach so. Dieses Pokémon lebt in Kolonien, an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Äh, nein. Da steht hier drauf. Sei vorsichtig, Zubal ist ein Blutsauger. Ja. So, habe ich Schutz gekauft? Habe ich gar nichts gekauft? Bin ich echt so blöd und habe nichts gekauft? Leute, so kannst dich angehen. Ich muss noch mal einkaufen gehen. Tut mir leid unorganisiert oh wie geht das denn komm ganz schnell wo wohl durch kann das lieber so jetzt habe ich ein paar sachen gekauft eingekauft und ich habe nachgeschaut es gibt sogar ja momentan doch gar keinen schutz oder gab es damals noch nicht ich weiß es nicht wo wir lang müssen weiß ich auch nicht kämpfen mal erstmal gegen die was gibt's meine kumpels müssten gleich hier sein wie der ganze Bude sich so zu uns sitzt du, du, du, du, du. Eine Göre möchte kämpfen. Mit einem Pipi. Ja, da haben wir es auch schon. Pipi. Das kann man ja auch in der Höhle finden. Das ist aber ein bisschen seltener als ein Blutzug. Äh, Blutzug. Äh, äh super, genau. Blutzug. Das ist ein anderes Pokémon, sorry. Die sind, deren Namen sind ein bisschen ähnlich. Die kommen dann ein bisschen mal. Ein bisschen mal Verwechslung. Ist genauso das gleiche wie bei Radfratz. Das wird Radfratz genannt. Auch nicht ratzfratz, aber das habe ich eh schon 5000 mal gesagt Oh komm, man kann es eh nicht so gut. ey, jetzt freck doch mal! Mann! Ich dachte, ich wäre in der Steinhöhle gut mit Wasser aufgehoben anscheinend ja nicht! Ja gut, Pipi ist auch ein Normaltyp und kein St Gestein Also ah, ist auch normal effektiv Ich habe verloren, ja? Auch übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, nachdem wir aus dieser Höhle draußen sind, das spule ich jetzt vor, oh, ein Kleinstein, komm, fangen wir das. Nachdem wir aus der Höhle draußen sind, ähm, kommt unser drittes Teammitglied, ja. Und wie gesagt, Kappa, du hast nicht unser Teammitglied. Oder Bluts, oder Blu ähm, Zubat, oder oh, Kleinstein, ich fange jetzt nur, damit ich Eintrag bekomme in den Pokédex, weil ich hier alle fangen will. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Ja, das kann ich mir vorstellen, wie das aussieht. Hier ist eine Treppe. Also, das heißt Treppe? Die Leiter. Geht die Werd die Höhle übrigens nicht ganz erkunden, weil ich hasse die Höhle. Oh, ja, Flucht. Das uns nicht. Oh, Mann. Nervt mich nicht. So. Komm, verschwinde, niemand mag euch. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich skipp das echt vor, Leute, weil das ist echt, das ist langweilig. Hä, hey, wo bist du denn? Wieso bist du so schwarz angekleidet? Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. tea sind Pokémon-Räuber? Okay, ich, war, ich wusste das. Aber schau mal, wie die Damals aussahen. <lacht> Wie so ein alter, so ein alter Peto. Einfach so richtig, so richtig hässlich. Und dann, dann. Gut, Rip Sandern. Wir müssen dich umbringen, weil du gehörst ähm, einem Pokémon-Räuber. das ist einfach un inakzeptabel. Oder wie man das Wort halt sagt. Ich bin nicht gut. Level 17. Nice. Skröte wickelt sich zu Tortag ab Level 31. 31 müsste es gewesen sein. Ich habe es nicht geschaut, welches Pokémon es kommt. Ah, Radfraz, ja gut. Das ist ein Fall für Patex. Ach, Patex wird sich jetzt auch mit knapp level 15, ne? Schauen wir das auch in diese Folge. Das wäre ja was. Das wäre ja bla bla bla was. Das wäre echt cool. Und Patex sicherlich auch. eigentlich nichts viel zu sagen, <lacht> weil ich einfach nur so schnell wie möglich aus dieser Höhle weg will, weil die stinkt, die stinkt stink nach Zubatz. Es gibt 10.000 so Memes über diese Höhle mit. Oh. Äh, ich kann da so ein Meme, ich weiß nicht, äh, ich kann es mal so ein bisschen erklären. Da wird so gezeigt, äh, es gibt Dinge, die, es gibt nur drei Dinge, die und äh, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Erstens das Universum, zweitens die Anzahl an Zubats in Höhlen. Da musste ich schon richtig lachen. Aber ich wette, ich komme jetzt so vor wie so ein richtiger Loser, wie so ein richtiger Anfänger, weil ich die ganze Zeit irgendwas laber, was niemanden juckt und ich sterbe sogar gerade. Oh, ich habe keine Tränke gekauft. Also ich habe einen Trank gekauft. <lacht> Ach, Blutzauger ist richtig, echt, ist richtig fies. Ist echt fies. Nö no, ja es ist verwirrt und hat sich vor Verwirrung natürlich selbst verletzt. Ist natürlich sinnvoll. Dann, Leute, wenn ihr verwirrt seid, dann schlägt ihr euch doch nicht selbst vor Verwirrung. Es ist einfach, das ist seit dem allerersten bis heute immer noch. Nach 20 Gott Jahren ist das immer noch so. Ja, sorry, Patex. Da kann ich echt nicht höher. Wirst du halt nach der Höhle, ähm. Zu einem Torboga, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, aber. Ja, die Anzahl an Zubats ist, wie Einstein schon sagte. unendlich. Einstein. Kleinstein. Nein, ich hab's vermasselt. Und ich gebe ihnen eine andere Stimme. Kann ich mit dem Raum reden? Verdammt, wie erkläre ich das meinem Partnern? Tja. Oh nee, ich bin hier falsch. Ein KP Plus ist natürlich. Gut, damit kann ich die Anzahl meiner maximalen Kp äh, erhöhen, aber Leute, das, das hilft mich jetzt nicht. Oh, jetzt kann ich schön vorspulen und das kann ich jetzt auch nicht, weil ich will, dass ihr das noch mit. Sieht. Ja, möchte das sogar. Ne? Ja, ich muss nach links wetten. Oh, oder bei dir? Bin ich bin dir auch richtig. Hey, schleich dich nicht so herum. Äh, tu ich nicht? Ach so, falsch falsch stimmt. Streber möchte kämpfen. Magnetilo, oh. Das kommt jetzt schon? Ich dachte, das kommt erst ein bisschen später im Spiel. Okay. Okay. Ja gut, aber was da bin ich nicht gut dabei. Haben wir irgendwann. Komm, Klänzchen, komm, zeig mal, was du kannst. Komm, du bist nicht mal unter so ein Team. Du musst was können, oder? Komm, zeig mal dein Bestes. Du mit deinen Haaren. Was wunderschön erkannt. Ja, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Er kann nur tackeln Ich dachte, er kann nicht eine Steinattacke, Aber er kann nur Tackle. Yeah. Und wir schaffen es sogar. Voltoball. Ach, komm, Kleinstein, du bist doch so gut. Du schaffst das. Yeah. Schau mal, wie gut Steinstein Stein, Stein, ist. Und er ist nicht mal in unserem Team. Das müsste was bedeuten. Oh, Einigler. Meine Attacke. Nein, das ist noch schlechter. Meine Pokémon bringen es nicht. Ja, das das habe ich auch schon gemerkt. Ich finde, Tank. Deine Pokémon sind so schlecht. Selbst ein Kleinschein mit Haaren kann das besiegen. Sonderbonbon. Nice. Habe ich euch nicht erklärt, was Sonderbonbons sind? Ach, komm, kommen wir später zu. Hey, du. Du erreicher Zyra-City, wenn du es durch diese Hürde schaffst. Mann, ich gebe immer den falschen Stimmen. Aber das kann man auch nicht sehen. In den, in, den zweiten, in der zweiten Gen, da konnte man das, glaube ich, so, so ein bisschen besser erkennen, ne? Da gab es mehr Sprites. So, da hätten wir einen Fall für Pateks, aber soweit ich weiß, gibt es keinen... Ja, nee. Sorry, Pateks, du kriegst jetzt kein EP. Du wirst vergessen. Oh, shit. Macht überhaupt ein Käfersammler hier in einer Steinhöhle? Das gibt ist, ist, ist keinen Sinn für mich. Wie heißt der Berg? Mondberg, glaube ich, ne? Da heißt das etwa, man kann im Mondberg Mondsteine finden? Wir wissen es nicht. Aber ich weiß es. Aber ich sage es euch noch nicht. Obwohl ich mir noch nicht ganz so sicher bin, weil, wie gesagt... Die alten Teile sind noch ein bisschen leer. Und die sind noch ziemlich einfach, die Spiele. Die alten. Also, ja. Moin, da wäre so viele coole IP für unser Taubsi gewesen. Ey, das ist doch so. Das ist einfach nur Schande. Das ist einfach nur klar gewesen. Aber ja, das sollte jetzt nicht mal so viele Pokémon äh, fangen, weil sonst kann ich später. Ah, Level 18. Ähm, nicht sofort unser. Das Teammitglied Mitglied fangen. Ich hab verloren. Das hast du. Das siehst du richtig. Was? Achso, ich dachte schon, das wäre das po Pokémon. Hm, ein Pokémon. Fluchtseil. Yeah. Hier gibt's nix. Hier gibt's einen, Ab gibt's einen Weg nach hier. Und da ist eine Leiter. Warte. War ich hier nicht schon? haben wir schon? Scheiße. Nee, ne? Nee, ne? Ich hasse die Ich bin jetzt sogar echt kurz davor zu cutten. Komm, ich gehe einfach mal nach da. Weil ich glaube, da ist es doch richtig. Dann waren wir ganz ganze Zeit nur auf dem Weg mit Items. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, Items sind eh wichtig im Spiel. Auch wenn das Spiel, wie gesagt... Schon ziemlich einfach ist im Gegensatz zu anderen Spielen. Weil. Wer da, wohin man schaut. Überall nur zwielichtige Gestalten. Ach, ein Käfersammler. So. Ich mir, mir gerne mal sagen, ob ich lieber cutten soll bei solchen Momenten. Wenn ich mich zum Beispiel verirre. Ich habe mich ja nur kurz verlaufen, deshalb. ...woll ich ja noch nicht kann, aber wenn ich es wirklich tun soll, dann schreibt mir gerne rein. Dann tue ich es nämlich, weil ich will es jetzt nicht so machen, dass es jetzt zu langweilig ist und ihr sofort abschaltet. Ne? Das ist jetzt nicht mein Ziel, ne? Doch klar. Gut, aber ich habe, glaube ich, Gegengift, also nützt ihr das ein wenig. Ah, Kukuna, niemand will ein Kukuna, wala. Voilà. Ich hab doch gegen, ja, siehst du, ich habe doch was gekauft oder gefunden. Whatever. Ich habe auf jeden Fall. Ja, setz her ein. Nee, yeah, setz jetzt hört man an. Oh, Hallo. Du hast mich eiskalt erwischt. Das siehst du richtig. Nee. Das ist nein. Oh. <lacht> Look at this dude. <lacht> Nicht dein Ernst. Sag sie nicht, so sieht ein Paras aus in dem Spiel. Sieht aus wie ein alter Opa, Alter. Was ist mit dem los? Er hat so viele Drogen genommen, weil er... Komm her, komm mal in unseren Team. Da kriegst du keine Drogen mehr. Oh, der will aber Drogen. Müssen wir ein bisschen erst mal verletzen? Vielleicht will er dann doch keine Drogen mehr. Wieso sieht der so aus, Leute? Wieso sieht der so aus? Was haben die Entwickler geraubt? So sieht ein Paras nicht in meiner Kindheit aus, okay? Das ist Schande. Es ist Schande. Deshalb fangen wir es nicht, ich nur, weil ich Pokédex-Eintrag will. Yeah, denn wir wollen ja Professor Eis Traum erfüllen. Pilz, einfach nur Pilz. Ach, alles klar. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Wieso wissen in eine Höhle, Walla? Die Pilze auf dem Rücken nutzen es als Würztier. Ja. Äh. Nein. Da ich eben noch mal den ganzen Weg gehen. Och, Mann, du bist Einstein, Alter. Ach, du bist du, du bist du. Ja, wow. Nein, geh weg. Wie kann man auch äh, Pipi finden? Habe ich schon gesagt? Ich glaube schon egal. Auf jeden Fall kann man hier noch ein Pipi finden. Geh weg. Ah, das ist ein Trainer. Okay, dann bin ich ja richtig. Hier drinnen kann man sich leicht verlaufen. Ja, schon. Geht so. Oh, die Folge schon zu Ende. Oh, was ist los? Äh, äh, seht ihr das, was ich gerade sehe? Seht ihr das? Das ist kein Mirabler. Es ist ein... Irgendeine... Das Einzige, was ich zu sagen kann, ist, wieso? Wieso ist es so schwarz? No way, it's my way. Wieso <lacht> <es, es> ist es? Wieso ist es? Es ist blau und nicht schwarz. Game Freak! Was habt ihr geraucht? Ich hab doch nicht etwa Mirable gebraucht. Geraucht und jetzt. Und jetzt, äh. Hat es, äh, den Sinn des Lebens verloren. Das ist black and white, damit es... Keine Ahnung. Befragen wir das einfach nicht? Die haben ihr irgendwas geraucht. Oder einfach nicht aufgepasst. Oder damals sahen die wirklich so aus. Ach, das Fenster war relativ gut. Das ist ganz gut, ist nur... So, die, so, so der Körper, so in der Mitte, ist so ein bisschen komisch. Ich habe mich hin und wieder mal so ein bisschen racist dann ne? obwohl das eigentlich null geplant ist. Ja, ja, bibu, bibu, bibu, was besiegt. Komm, gib mir einen Trank. Ja, gerne. Nein, ich habe viel verloren. Ja, ja. Oder, warte, kann ich das geben? Geht das? Nee, das hat keinen Effekt. Dachte ich mir schon. Dachte irgendwie, das werden alten Spielen so. Nee, nee. Runter gibt's was? Ja. Ich dachte, nur oben vielleicht... Wenn, hier gibt es eh nur so ein Team Rocket-Mitglied. Bisschen Band. Oh, die Folge ist zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn hier geht die Party ab. Hier ist das Ende der Höhle. Wir sehen uns in der nächsten, Fo in der nächsten Folge, Leute. Haut rein und tschüss.